Ja, schon fast guten Morgen, liebe Leute. Ähm, höchst interessant und zwar ein politischer Insider aus Berlin, der natürlich dem Quellenschutz untersteht. Er sagt, so war es in der DDR, so funktioniert, äh, funktionieren totalitäre Regime. Ja, das schon, aber ich sage nein, nicht genau. Nicht genau, ich kann es euch empfehlen. Also ich finde Epoch Times, das ist wirklich für mich zumindest ein seriöser Sender. So, aber wenn ihr euch das anhört, nee, anders, als ich mir das angehört habe, dann habe ich ja aus vielem heraus gehört, was der politische Insider sagte, der, der wird immer wieder zitiert, dass das nicht einfach so in der DDR war. Ich muss es ja wissen. Nee, nicht genau. Nicht genau und ich sage jetzt schon mal, warum nicht genau. Es war das Ende. Wilhelm Busch hat mal gesagt, nur eine starke Regierung erlaubt das Singen verbotener Lieder. Eine starke Regierung. Erlaubt das Singen verbotener Lieder. Und wenn ihr euch das anhört, dann werdet ihr sehen, äh, hören, pardon, werdet ihr hören, weshalb ich wahrscheinlich doch recht habe. Weil, ich möchte nicht zu so viel verraten, hört es euch an. Und ich sage durchaus, abonniert diesen Kanal. Epoch Times, wirklich sehr gut, sehr, ja, äh, euch wird nicht immer alles gefallen, was die berichten, aber sehr, äh, sagen wir mal, objektiv, also auf das Objekt bezogen, nicht von sich aus bezogen, sondern ganz einfach berichtend. Es gibt viele der Beiträge, die findet ihr wahrscheinlich gar nicht schön. Na, ja, ich auch nicht. Nicht schön, aber sie sind wahr. Und das ist der große Unterschied. Also ich kann nur sagen, Leute, es lohnt sich. Geht mal bei. Ich werde euch den Artikel natürlich verlinken. Wer das nicht kennt, wir haben viele neue bekommen. In der Videobeschreibung steht es. Und hier gebe ich noch mal ganz kurz ein Video zum Besten. Da steht, wie komme ich in die Videobeschreibung überhaupt mit dem Handy, weil es ein bisschen tricky ist. Und hier drüben habt ihr dann die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken. Da, Das ist ein Video, wo man kommentieren kann, damit wir das alles ein bisschen sammeln können. Denn ohne Quatsch, ich habe dadurch durch dieses Sammeln sehr viele nützliche Informationen unter dem vielen Ich, ich, ich, teilen, teilen, teilen, musste unbedingt angucken und so weiter. Dadurch konnte ich das herausfiltern. Also, sehr schöner Artikel. Und ich glaube, das lässt hoffen, aber wir müssen was tun, sonst äh, stirbt die Hoffnung. Aber nicht zuletzt. Also, macht was, aber macht's gut. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss, tschüss.